So, die gute Nachricht. Man kann online Tickets kaufen und zwar sofort, zack, aufs Handy oder ausdrucken und dann hat man es. Die schlechte Nachricht, man kann jetzt nicht mehr die vielen lieben Leid kennenlernen, weil man sich zweieinhalb Stunden in der Schlange anstellt und Wort auf ein Ticket kauft. Ich muss die lieben Leute jetzt online kennenlernen im Internet. Und meine Cousine hat sie demonstrativ jetzt einmal so ein Ticket gekauft und da schauen wir ja gleich zu. Da sieht man sie eh schon sitzen. Ich hoffe. Es wirklich nur eins, dass es nicht nach Gleisdorf fährt, aber nein, das ist. Das wird schon nicht sein. Da gibt es ja alles ein. Und überlegt nochmal kurz, ob sie eh taugt. Und da sehen wir wohin fährt sie nach Gleisdorf. Gibt es ja noch.